Ciao zusammen, ich bin Patrick, Gebäudereiniger im dritten Lehrjahr im Kantonsspital Aarau und heute zeige ich euch, was ich in meinem Berufsalltag erlebe. Kommt mit! Im Spital sind Hygienevorschriften sehr hoch. Darum gehört zu um meinem Arbeitsalltag das Reinigen der Patientenzimmer, wo sehr wichtig ist, dass ich die Vorgaben und die Reinigungsabläufe einhalte. Aufgrund des guten Team und der super Stimmung habe ich mich für den KSA entschieden. Zudem bin ich super aufgenommen worden und ich werde immer unterstützt bei meinen täglichen Arbeiten. Das Coolste an meinem Beruf ist die Zusammenarbeit mit den Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen, die abwechslungsreiche Arbeit, Fachkenntnisse über Materialien und Mittel, die ich auch in meinem privaten Leben kann, verwenden kann, und dass man in unterschiedlichsten Betrieben arbeiten kann, wie Spital, Altersheim oder Industrie. Ein Anschlag, den ich den Schülern, die zurzeit in der Berufswahl sind, mitgeben, ist, dass sie möglichst frühzeitig schnuppern, sich bewerben und vor allem in möglichst viele Arbeitsfelder hineinschauen. Wir suchen Menschen mit Herz. Hörst auch du dazu und dir hat der Einblick in meinen Berufsalltag gefallen, dann bewirb dich doch als Gebäudereiniger.